Servus und herzlich willkommen. Wir sind auf dem Weg zur Motorworld in München, da dort heute ein Treffen stattfindet von Oldtimern und Sportwegen und sonstigen. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit und zeige euch, was dort so abgeht und vielleicht trifft mir ja doch den ein oder anderen Bekannten. Genau, und ich würde sagen, auf geht's. Der regelt die Elektronik so runter. ein kurzer äh, spontaner Eindruck, dass ich überhaupt heute hierher gefahren bin und ähm, euch so ein bisschen was zeigen konnte. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also dann, haut rein, ciao!